Sorry, ist leider kein Hip-Hop. Von Lobbyisten ganz erfolgreich angebahnt. Atomwirtschaft und Politik sind eng verzahnt. Es freut sich mancher über atomare Waffen. Und wer die herstellt, kann noch mehr Profite raffen. Rüstungs- und Stromerzeuger wirken Hand in Hand, abseits von Sicherheit, Entspannung und Verstand. Atomkraft braucht, wer atomare Waffen will. Darüber redet man nicht und schweigt am liebsten still. Wollt ihr Strom? Setzt auf Erzeugung aus Atom. Es macht uns reich und ihr denkt, ihr seid autonom. Die Atomlobby verfolgt stur ihr Konzept, wird auch die Frage nach dem Müll einfach verschleppt. Brennelemente baut die ANF in Lingen, was wer könnt keiner sie an ihre Ziele bringen, Nie Niemand sie vor dem Niemand sie mehr ins Ausland zu den Mailand fährt, weil man vor dem Transport die Straßen einfach sperrt. Es könnte schließlich unterwegs ja was passieren, aber bestimmt nicht wird man den Weg blockieren. Das wäre vielleicht doch eine Überlegung wert man von der nächsten Lieferung erfährt, wollt ihr Strom, setzt auf Erzeugung aus Atom, ab. es macht uns reich, denkt ihr, ihr seid so autonom, die Atomlobby verfolgt stur ihr Konzept, wird auch die Frage nach dem Müll einfach verschleppt. Transportiert man atomare Fracht auf Schienen, ausschließlich um auf diese Weise zu verdienen. Will man Profite machen und sich was bei beidenkt, wenn man das bloß nicht an die große Glocke hängt. Man macht mit Sicherheit erfolgreiche Geschäfte und den Transport sichern uniformierte Kräfte.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 Es gibt für Nuklearexporte auch Gesetze. Dran zu erinnern, das hält mancher wohl für Pätze. Und sagt sich, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Wenn's keine Brücke gibt, dann nehmen wir alten Steg. Man braucht Exportverboten, ja nicht auszuweichen. Man kann Gesetze, die im Weg sind, ja umschleichen. Und sagt dann, dass man sich doch an Gesetze hält. Es ist doch alles möglich mit genügend Geld. Weil ihr Strom, setzt auf Erzeugung aus Atom. Das macht uns reich, denkt ihr, ihr seid so autonom. Die Atomlobby verfolgt stur ihr Konzept. Wer auch die Frage nach dem Müll einfach verschleppt. Kann sich sein Geschäftsmodell ja einfach kaufen, soll sich die Polizei mit Demonstranten raufen. Den Abfall, den entsorgt man, wo er nicht entsteht, ein Platz wird sich schon finden lassen, wo das geht. Man hält an solchen Plänen auch beharrlich fest, gut, wenn man sich nicht in die Karten blicken lässt sichert auch der Staat den reichlichen Gewinn, Strahlt auch der atomare Abfall vor sich hin. Wollt ihr Strom, setzt auf Erzeugung aus Atom. Ja, ja, es macht uns reich, denkt ihr, ihr seid so autonom. Die Auto Atomlobby verfolgt nur ihr Konzept, wird auch die Frage nach dem Müll einfach verschleppt.